Ich habe ein paar Themen mitgebracht, die ich gerne Fahrwerkstechnisch ändern würde. Das kompensieren, also nicht alle Dämpfer sind 100% gleich. Ein kurzer Blick auf deine Feder hat gereicht. Mit so viel Dämpfung, wie du jetzt da eingestellt hast, kann es gar nicht funktionieren. Willkommen zum neuen Video. Heute habe ich den Lukas Lit zu Gast. Moin. Wer ihn noch nicht kennt, gerne mal unten auschecken oder erst nach dem Video unten auschecken, damit ihr auch wisst, was er wirklich drauf hat. Wenn Spaß, <lacht> äh, Lukas, du kommst gerade vom Slowake Ring mit deinem Motorrad, mit deiner Yamaha R1, ja. und hast mir kurz am Telefon gesagt, du hast ein paar Probleme mit dem Fahrwerk. Ja, sag also mal, was, was, was los ist. Grundsätzlich ist sie gut gefahren. Also ich hatte mhm. ein mega gutes Gefühl fürs Vorderrad. Es hat alles gepasst. Rennen waren super, ich konnte schön auf der Bremse reinfahren. Ich hatte aber bei jedem Rennen und auch in jedem freien Turn davor immer das Problem, wenn ich so ein bisschen länger fahren wollte, also Rennen fährt man ja auch ein paar Runden, mhm. dass so ab Runde 4 ging noch, da kam meistens auch die Bestzeit irgendwie wieder rein. So ab 5. habe ich gemerkt, dass es nicht unbedingt mein Körper ist oder so, der schlapp macht. sondern ja, einfach, auch, aber auch. <lacht> aber es wurde eher einfach anstrengender ja. für mich zu fahren, weil das Motorrad vorne, vorne wie ich ganz sagen, vorne hat eigentlich ganz gut gepasst, aber hinten, habe ich mit frischen Reifen immer wieder dasselbe Problem gehabt, dass sie anfängt gleich zu pumpen im mhm. normalen Kurvenfahren, aber dann gerade beim Rausbeschleunigen immer weniger Grip holen, mhm. Immer weniger. Runde für Runde für Runde. Und da musste ich mich natürlich immer darauf anders einstellen, die Rundenzeiten dann immer weiter über die Bremse zu holen und mhm. nicht mehr beim Rausfahren. Mhm. Und dann wird man irgendwann, man krampft. Ist, ja, ein paar Mal hat es mich auch ein bisschen durchgeschüttelt mhm. dann beim Rausbeschleunigen. Ja. Da ich war ein bisschen ratlos, weil reifentechnisch. Das waren frische Reifen, das Metzler, war in K0 bin ich jetzt mhm. im Rennen gefahren, K1 war es aber auch ein ähnliches Problem. Mhm. Das Ding war, ich kam rein und die sahen super aus mhm. und Reifendruck, ich bin meistens mit 1,5 losgefahren, ab und zu sogar schon weniger, kamen mhm. dann aber mit 1,6. Du es viel bin, ich ja, ja, okay. Rein. Und das passt ja eigentlich noch, mhm. aber trotzdem hatte ich keinen Grip und mhm. das kann ja eigentlich nicht sein. Okay. Welche Rundenzeit bist du jetzt gefahren am Slowake Ring? Ähm, ich bin am Slowake Ring eine 2,11 im Rennen oh. gefahren. Mhm. Ja gut, so. das ist natürlich schon dementsprechend schnell. Das, das, das ist ein großer Faktor, ja. der da eine Rolle spielt. Würdest du jetzt sechs Sekunden langsamer fahren, sage ich jetzt mal, ja. hättest du das Problem vielleicht gar nicht gehabt. Ne? Ja. Also ich sage immer auch, umso schneller man wird, desto mehr Probleme kommen auf einmal. Oder ja, andere Probleme kommen. Ja. Speziell auch der Grip. Also ich bin ja auch immer auf der Suche, je nach Grip, Grip kannst du ja nie genug haben. Das Problem ist, es immer ein Kompromiss. Machst du Maximum Grip, hast du vielleicht eine schlechte Radienführigkeit. Ja. Du willst aber beides haben. Also musst du in einen Kompromiss. Wir gehen jetzt her, wir bauen jetzt ein Federbein aus checken mal, was da verbaut ist, schauen uns die Gabel und die Grundgeometrie an und dann würde ich sagen, sehen wir uns äh, mit dem ausgebauten Federbein in der Hand am Prüfstand. Also, Let's also schauen wir uns an. packen wir den Dämpfer mal im Rückstand und schauen uns mal an, was du jetzt für Dämpfungswerte bei diesen enormen Einstellungen so weit geschlossen hast. Ne? Also, du hast da die Druckstufe und die Zugstufe relativ weit zugemacht, um das Pumpen zu kompensieren. Etwas anderes ist da ja auch nicht übergeblieben. Das, ist zwar, ja, das hat nicht viel gebracht, wahrscheinlich. Kann das sein, dass durch die Einstellung das auch zu heiß wird, das Fehlerbein? Ja. Weil das Öl natürlich viel krassere. Ähm, Kräfte ja. durch das Schirmspaket hat ja. und es wird viel heißer, als wenn die Kräfte weniger werden. Ne? Und das ist eigentlich, also mit so viel Dämpfung, wie du jetzt da eingestellt hast, kann es gar nicht funktionieren. Aber du hast natürlich die zu weiche Feder, hast du kompensiert ja. oder kompensiert versucht zu kompensieren. Ja. Das ist ungefähr so, wenn du einen Bandscheibenvorfall hast ja. ne? und am ähm, ganzen Tag irgendwie Schmerztabletten isst, damit du irgendwie durch den Tag kommst. Ja. Genauso so ist das, was du hier mit der Dämpfung machst. Ja, wie gesagt. Bis vier Runden ging's und ich ja. habe auch mal Reifendruck gemessen, war alles in Ordnung. Ja. Reifendruck war immer in Ordnung. Ja. Aber ab der fünften Runde war. Ja, over. Ja. Und jetzt kommt der Clou und jetzt zeige ich dir kurz mal, warum das Zudrehen von deinem Späderbein eigentlich überhaupt nichts bringt. Oder? Cool. Nicht viel. Ja. Weil du jetzt halt, pass auf, wir legen das dann aneinander, wir machen jetzt die Dämpfung einfach mal auf. Wir machen jetzt mal auf, wir machen jetzt mal 14, 16 oder 16, 16. Einfach irgendwie sowas. Und dann legen wir das übereinander und dann zeige ich dir, was da passiert. Ja, also normalen. Äh so. Jetzt haben wir grün, ist jetzt die zweite Messung mit weniger ja. Ja. und rot ist die Messung von davor. Und was ich dir jetzt eigentlich zeigen will, speziell in der Druckstufe, also oben ist die Druckstufe, ja. ist das, der Unterschied eigentlich marginal. Ja, wir sind jetzt von, von 6 Klicks auf 16 Klicks und haben fast keine Änderung in der Druckstufe. Also wirklich fast gar nicht. Ich hätte mir eingebildet, das ändert was, wenn ich das Ja, kann. ändert auch was, ist richtig, aber wie du siehst, nur hier. Ja. Siehst du diesen Gap? Im Verhältnis zu dem Gap, der Gap ist viel höher. Das ist der Low Speed. Das ist das, was langsam passiert. Ja. Das, was du drücken kannst. Ja. Das änderst du mit dem Klicker sehr stark. Allerdings ab, sage ich mal, äh, 75 mm pro Sekunde, also ab dem schnelleren High Speed, macht es nur noch das Shim's Paket. Und das Shim's Paket änderst du nicht, wenn du den Klicker zudrehst. Also mhm. das, das ist quasi irrelevant. Also, also erstmal warm. die ganze Basis eigentlich? muss erst stimmen, damit das am Ende dann den feinen Unterschied noch machen kann. Oder? Um tatsächlich jetzt den, den, die Dämpfung über die komplette Bandbreite der Geschwindigkeit zu erhöhen, müssen wir das Schimpfspaket vom Stoßdämpfer quasi jetzt anpassen. Wir bräuchten quasi hm. härtere oder also wir nicht härtere, sondern dickere Schims, um quasi die Dämpfung anzuheben. Speziell in der Druckstufe ist das ein Problem. In der Zugstufe ist von Haus aus mehr da, da haben wir einen größeren Gap, das ja. liegt daran, dass die Zugstufe von Haus aus ein stärkeres Setting hat, weil die Zugstufe viel mehr Kraft benötigt, weil die Zugstufe ja die Feder, die ausfedert, im Zaum halten muss, also ja. festhalten muss, ja. dass sie nicht explodiert und die Druckstufe ja quasi der Feder nur ein bisschen mithilft, weil die Druckstufe arbeitet ja in die gleiche Richtung, wie die Feder eigentlich arbeitet. Ja. Das heißt, die Druckstufe unterstützt die Feder nur ein bisschen beim Einfedern. Deswegen brauchen wir weniger Druck als Zug. Deswegen haben wir in der Zugstufe so einen krassen, also ein krasses Phänomen. Und das eigentliche Problem an der Sache ist das, wenn du hergehst und drehst die Zugstufe so weit zu, dann hält die Zugstufe die Feder stark im Zaum, stark weit unten und lang unten. Ja. Und jetzt ist die zu weiche Feder, die du hattest, die tendenziell zu tief steht, bleibt auch noch länger zu tief stehen. Ja. Weil die Zugstufe quasi zwischen den Wellen die, Boden, äh, die, die Feder gar nicht erst hochkommen lässt und ja. du somit auf einem zu tiefen Fahrwinkel fährst. Und dann fahre ich zu viel über den Reifen wahrscheinlich. Und dann fahrst du zu viel über den Reifen, genau. geht, ja. Weil du dann in der Progression stehst von der Umlenkung. Das ja. heißt, die Umlenkung ist ja dafür da, dass du in dem unteren Federwegsbereich einen geringeren Hebel hast vom Reifen, von der Achse auf das Federbein. Ja. Und somit hast du kein, unten keine 90er Feder mehr, sondern 130er Feder, mhm. damit du quasi nie auf Block gehen kannst. Das heißt, du fährst quasi im unteren Federwegsbereich auf einer 130er Feder und, und, und fährst nur noch auf dem Reifen. Wir könnten jetzt zur Vorsicht hergehen und könnten das Druckstufensetting ein bisschen anpassen. Das ist eigentlich das Schöne jetzt beim Ölens, dass wir nicht das komplette Federbein zu legen müssen, um äh, das Setting Entweder von Druck oder vom Zugstufe zu verändern. Das ist eigentlich das Geile. Wenn ich jetzt hergehe, brauche ich nur den Gasdruck ablassen und kann hier den Versteller rausschneiden. Muss man das bei anderen komplett auseinander? Ja. Das sind die Schims. <lacht> ja, wirklich. Das sind die Schimms. Und die sorgen quasi dafür, oder steuern dann, wie schnell das Öl durch den Dämpfer fließt? Das die verhindern den Ölfluss. Ah, okay. Also es ist so, dass quasi das Öl, das Öl kommt von da ja. und darauf liegen die Schims auf ja. und durch die Ölbarung kommt das Öl durch, muss aber dann am Schimpf vorbei. Und durch das, dass von klein auf groß ist, muss ich quasi das große Chimps-Paket von der großen Seite her über das kleine drüber biegen, ja. damit das aufbiegt und dann fließt das Öl. Und das hier ist der Klempforscher, Umso höheren Durchmesser der hat, von der Größe her, desto weniger stark lassen sich die Schims drüberbiegen. Ja. Und umso kleiner sie ist desto leichter geht es. Und wenn die Schims natürlich dicker sind, dann geht es auch schwerer, wenn sie dünner sind, geht es leichter. Und das ist das, was wir jetzt messen. Wir messen jetzt, was sind für Schims verbaut, wie dick sind die. Dann bauen wir eigentlich nur bei der Druckstufe machen. Ja, war ne? ja, war in Ordnung. Das Ausbeschleunigen war kacke, aber so Gefühl fürs Vorderrad war eigentlich geil. Ja. Auch jetzt die ganzen Events. Und jetzt gerade im Slowake Ring war echt also schon gut in die Kurve reingeschossen. Ja, ja. Bei echt gutem Gefühl. Es war eigentlich echt nur das, was mich gestört hat auf Dauer, dass es angefangen hat zu schmieren. Ja. Und das hat schon genervt. Und auch irgendwann, nicht nur beim Rausbesteuern, sondern irgendwie auch im Kurvenspeed. Also wenn du da die langen Rechtskurven oder so fährst, ja. irgendwann hat es angefangen, hinten so leicht zu. Und dann hast du hast zwei Zehnerfedern drin, oder? Ja. Äh, nee eine 10 und eine 10,5er. Ah, das ist schon mal gut. Sonst hätte das, auf das wäre ich nämlich jetzt gegangen, wenn du 10 und 10 kriegst. Ich habe auch das heißt, noch eine 10,5er mit. Also, so ist hier immer auf. Also, Kurve 3 ist ein ring da berg runter. Ja. Klar, musst immer den richtigen Weg finden zwischen schnell reinlaufen ja, lassen und ja. nicht zu doll bremsen. Aber da das Ding wirklich schon immer auf Block. Also, immer, immer. Na ja, gut, dann könnten wir ja auch 88 Kilo, ne? Dann könnten wir schon hochgehen auf 10,5. Vor allem jetzt bist du dann hinten ein bisschen höher. Jetzt ja. nochmal mehr Druck aufs Vorderrad, dann könnte man hochgehen auf 10,5. Ja, ich, ich bin auch lange 10,5 und äh, 95 gefahren. Ja. Bin dann aber äh, zu leicht geworden für die 10,5, ich habe die dann irgendwo nicht mehr zusammengekriegt. Ui. Siehst du mal. Jetzt kann man nämlich öffnen. Yoga, Das ist ja voll der Unterschied. Ja. Jetzt kann man nämlich das Ganze ein bisschen aufmachen. Die zwei Plättchen waren das jetzt. Ja. Ja, aber wir haben jetzt im Low Speed einen, soften, einen schönen soften Touch, dass du ja. sie schön setzen kann. Ja, also in dem Moment, wo du die Bremse loslässt und am Stützgas gehst, ja. zieht sie sie jetzt schön langsam rein. Also ja. geht sie schön, wenn sie langsam rein, geht sie schön rein. Und dann, wenn du anfängst zu ziehen und, die, und dann eine Bodenwelle kommt, dann stützt sie gut ab. Und das ist genau das, was wir im Effekt haben müssen. Das Wichtige ist jetzt, dass wir auch die, wenn wir die Daten haben, dann, dann können wir es reproduzieren und wenn du jetzt auf der Rennstrecke bist und rufst du mich an und sagst, was auf, ich habe hier und der und der Kurve, habe ich hab das das Problem, ja. dann schauen wir die Daten und sagen, mach mal dies oder machen mal eh ja. Das heißt, wir haben was, wo wir uns darauf beziehen können, was mhm. man vorher nicht hat, weil du weißt nicht, okay, es ist aber im welcher Toleranzbereich hüpft es rum und so weiter, das weiß ja. du alles nicht. Ja, cool. Ja, super, dann bauen wir es mit der richtigen Feder zusammen, bauen yes. wir die Länge und dann bauen wir es wieder ins Motorrad rein. Bei der R1 haben wir dementsprechend viel Erfahrung logischerweise und da wissen wir schon ungefähr was funktioniert und was nicht. Und ein kurzer Blick auf deine Feder hat gereicht, dass ich wusste, dass die Feder zu weich ist. Also wir haben bei dir, du bist angekommen hier mit einer 90er Feder, also 90 Kilo Newton Feder. Das ist Standard in dem TTX Federbein verbaut, das ist so wie Öl das ausliefert, weil es muss ja ein Kompromiss für jedermann sein. Man darf aber nicht vergessen, dass das TTX auch auf der Straße gefahren werden kann, weil es eine AWE hat. Und äh, somit auf der Straße wirken weniger Kräfte und auf der Rennstrecke mehr. Ne? Der Ursprung des Problems ist die Feder. Also was haben wir gemacht? Härtere Feder. Härtere Feder. Dann haben wir auch noch ein bisschen was am Shimsetting äh, gearbeitet, am Prüfstand. Da haben wir jetzt auch noch mal ein bisschen mehr, äh, gucken, ob ich es richtig verstanden habe, ein bisschen mehr Newton. Theoretisch ja, Newton. Newton. Aber es kommt auch in, in wo oder in was? Im Höhe, also im, nach oben hin, In haben der Druckstufe. jeden mehr Kraft. Wir, wir, haben mehr, wir, haben mehr Druck, wir haben mehr Druckstufe in den Dämpfer eingebaut. Genau. Weil der Dämpfer von der Serienstreuung her so ein bisschen mau war, es muss nicht schlimm sein, das ist ganz normal im Verhältnis zu anderen, die wir schon gehabt haben, das kann passieren, also nicht alle Dämpfer sind hundertprozentig gleich. Das haben wir ein bisschen kompensiert mit ein bisschen mehr Druckstufensetting und, ähm, und ich denke, das kommt dir in deinem Speed mittlerweile auch sehr zugute, dass du einfach noch hinten ein bisschen mehr Abstützung hast ja. mit der härteren Feder. Und dazu haben wir noch das Federbein auch noch länger gemacht, Stimmt. dass du von Haus aus also ein bisschen höher stehst und somit mehr langsameren Transfer von vorn nach hinten ja. hast. Und dann haben wir noch die Gabel angegriffen. Sprich, wir haben Federn und äh, Luftpolster angepasst. Genau, wir haben die härtere Feder, also wir sind jetzt von 10,25 auf 10,5. Dadurch hast du ein bisschen eine höhere Grundhöhe äh, am Scheitelpunkt. Das heißt, du hast besseres Turning, weil du vorher wahrscheinlich schon zu tief standst, hast bessere Abstützung am Bremsen, haben wir aber, haben die aber im Zuge dessen das Luftpolster ein bisschen vergrößert, dass du im unteren Bereich der Gabel ein bisschen ein besseres Ansprechverhalten hast. Sprich, wenn du jetzt tief reinbremst auf der Bremse ja. zum Scheitel, dann hast du kurz vom Scheitel jetzt noch eine Gabel, die immer noch softer arbeitet, obwohl ja. härtere Federn drin sind. Und das, das ist eigentlich der Clou und mit dem Setting fahren wir bei der R1 immer ganz gut. So, Luca, schau mal her. Wir haben der Bike jetzt fertig gemacht. Ne? Du warst mit dabei, aber was wir jetzt geändert haben. Jetzt zeige ich dir aber nochmal, ähm, vor allem speziell auf dem Setup-Sheet, das du jetzt immer mit dir mittragen kannst. Du kriegst du auch nochmal in Digitalform. Sehr schön. Ähm, was du vorher gehabt hast und was wir jetzt haben. Mhm. Also, da siehst du exakt die Differenzen. Ja, das ist auch dass mir quasi Federbein auf 95 Newton Feder, Schimpfsteck, Druckzuwege geändert, das steht alles mit drin. Dass du jetzt wirklich weißt, okay, Federbein war vorher 316,5 mm, jetzt ist es so und so lang. Ne? Ja. Also, dass du wirklich jetzt Fakten hast und kannst da einfach auch Schmierzettel technisch dann, wenn wir jetzt äh, nach ein paar Klicks ändern in der Dämpfung, einfach mit dazu schreiben, durchstreichen. Ja. Ich mache das bei uns in der Datenbank genauso. Das heißt, ich weiß immer, wie du auf welcher Strecke rumfährst. Das ist gut. Okay? Ja. Das ist unser Service, den wir bieten. Und äh, speziell auf der Rennstrecke ist es meistens Samstag und Sonntag. Deswegen, du fährst jetzt ein, zwei, drei Turns, machst dir mal ein Bild davon, dann ja. nimmst du das Telefon in die Hand, du rufst mich an und dann besprechen wir das Time-Tuning. Sauber, sehr ja, gerne. Also, äh, ich wünsche dir viel Spaß in Most. Danke. Definitiv unter 1,40. Ja, wenn letztes Mal mit dem Fahrwerk vorher 1,41 drin war, dann brauchst ja, du jetzt fünf Sekunden da langsamer. Ne? Ja. <lacht> nee, Schauen wir mal, nee, ich gebe mein Bestes. Alles klar, Lukas, dann also, gute Fahrt. Danke alles fürs alles Einstehen. Gute, ne?